Aldo und Jens, ihr Feinschmecker von Gustini, ich möchte mit euch Giusti Balsamico verkosten. Habt ihr Lust? Gerne. Das ist Il Profumato. Unser erster Balsamessig. Sechs Jahre gelagert, mit einem kleinen Anteil Balsamessig aus 100-jährigen Fässern. Probiert mal und sagt mir eure Meinung. Mmh, riecht sehr besonders. Mmh, gut. Süß-sauer. Ein bisschen wie Sherry. Genau, Sherry, Kirschen. Und man riecht einen kräftigen Duft. Kein hoher Säuregrad, passt zu Salaten, Spargel, Carpaccio, rohem oder gekochtem Gemüse. Hm, Filet, denke ich. Auch Filetto, bestimmt. Ja, auch das. Was sagst du? Ja, ich würde es zu rohen Gerichten verwenden. Ja, aber man kann es auch zu einer Soße oder einem Ragout dazugeben. Einer Tomatensauce oder amatriciana sauce Warte, das Okay. Mm -hmm.